Heute im Test der Adidas Copa 20 Plus, der neue Fußballschuh von Paulo Di Viel Spaß dabei und let's go. Der Adidas Copper 20 Plus steht für den perfekten Touch. Wir haben hier das Fusion Skin Obermaterial, das relativ futuristisch aussieht. Am Fuß sieht es nochmal geiler aus, als wenn man den Schuh in der Hand hat. Feiere ich auf jeden Fall extrem gut. Es ist extrem soft, auch vor der Einlaufphase kann man direkt sehen. Der Schuh ist sehr, sehr weich. ist nicht das dünnste Obermaterial, weil wir hier eine Polsterung haben. Das heißt, vor allem bei der Ballannahme hat es einen positiven Effekt, dass man den Ball besser kontrollieren kann. Deshalb gibt es hier generell nichts zu meckern. I've been a Ay, hop in a whip and I'm out. I need so much I can't count. Oh, and I don't need no college, 'cause I'm getting stupid amounts. Yeah, I'm getting stupid amounts. ayy, so much that I'm losing accounts. Ayy, I'm a young boss in my state. Yeah, so I gotta stay in my town. Ayy, I think I'm staying around. Ay, what is they talking about? Ayy, they know I've been in the lab. Yeah, bro, why they all going out? Ayy, I got the money it's inside. They wanna ask why I been why. In 2018, he still hated. I see. Wir haben hier wieder das Thema Laceless, sprich der Fußballschuh besitzt keine Schnürung. Deshalb von mir natürlich wieder der Tipp, den Fußballschuh unbedingt vor anprobieren. nur so wisst ihr, aber die dementsprechende Fußform habt, ich muss sagen, ich spiele in Copper relativ selten, deswegen war ich auch sehr gespannt, wie der Copper 20 plus sich vor allem im Bereich Passraum schlägt. Und ich muss sagen, hier war ich positiv überrascht. Man kommt sehr, sehr gut in den Fußballschuh rein. Das heißt, man sitzt extrem sicher, obwohl man gut reinkommt. Ich finde beim Copper 20.1 ist ein bisschen schwierig reinzukommen, weil der Einstieg relativ eng ist. Wenn man Trainer sitzt, man da auch sehr, sehr gut. Aber hier kommt man sehr, sehr gut rein und am Fuß, muss ich sagen, umschließt das Unmaterial den Mittelfußbereich sehr, sehr gut. Ich habe gar keine Probleme, was das Thema Rutschen angeht im lace schuh Kommt relativ häufig bei mir vor, weil wie gesagt, die Fußform muss stimmen. Aber bei diesem Fußballschuh gibt es ja definitiv nichts zu meckern, was mich extrem überrascht hat. Das war es auch schon wieder zum Adidas Copa 20+. Plus. Ihr findet den Schuh logischerweise bei uns im Online-Shop. Gerne mal Link in der Beschreibung auschecken. dann gelangt direkt zu diesem Fußballschuh, falls ihr euch den Schuh zulegen wollt. Das war's für heute Video. Macht's gut, nicht vergessen, abonnieren, Glocke aktivieren, haut rein und ciao.